Wir widmen uns nun der Frage, welche Spannungsverhältnisse es zwischen verschiedenen Staatsstrukturprinzipien gibt. Und da kann man natürlich gleich davon ausgehen, dass der Sozialstaat und der Bundesstaat in einem gewissen äh, Spannungsverhältnis stehen, dass der Sozialstaat sich gleichzeitig aber aus der Gemeinwohlorientierung des republikanischen Prinzips speist. Darüber hinaus ist natürlich der Rechtsstaat verantwortlich dafür, den Sozialstaat zu stützen. Also, dass es verschiedene Wechselverhältnisse hier gibt zwischen den Sozialstrukturprinzipien. In erster Linie könnte man vielleicht davon ausgehen, dass es gewisse Spannungen gibt zwischen dem Sozialstaatsprinzip und dem Bundesstaatsprinzip. Wie könnten die aussehen? Der Bundesstaat geht davon aus, dass die föderale Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 79 mit einer Ewigkeitsgarantie ausgestattet, geschützt werden muss. Gleichzeitig geht der Sozialstaat, so könnte man dagegen halten, vielleicht von einer Egalisierung, Unitarisierung in der Bundesrepublik aus, sodass eben über Länderfinanzausgleichssysteme hier ähm, Einkommensunterschiede ausgeglichen. Werden. Das heißt, ein sozialstaatlicher Unitarismus steht einem asymmetrischen Bundesstaat unter Missachtung der sozialen Gleichheit potenziell gegenüber. Wichtig ist hier, dass sich Bundesstaatsprinzip und Sozialstaatsprinzip als Optimierungsgebote sehen. Und natürlich Verfahren zur Finanzierung und Organisation des Sozialstaates auf politischer Ebene gefunden werden müssen. Wir kehren also hier zurück zum Prinzip der politischen Konstitution des sozialen Nichts. Ergibt sich von selbst, muss eben politisch ausgehandelt werden. Das Republik. Prinzip ist ganz wichtig als regulative Idee im Gesamtzusammenhang dieser Staatsstrukturprinzipien, indem eben Gemeinwohlförderung in den Vordergrund gerückt wird. Das erfordert natürlich die rechtsstaatliche Absicherung des Föderalismus. Wichtig in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist natürlich, dass die Verwaltung auf Länderebene, auf Kommunalebene ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat bei der Ausgestaltung der, des Sozialstaates, weil eben äh, die Umsetzung vor Ort durch die Verwaltung geschieht. Ähm, die Länder würden auf jeden Fall, wenn es zu Reformen kommt, äh, äh, Ablehnung, ablehnen, Einsparungen des Bundes, den sogenannten vertikalen Finanzausgleich, aber eben auch ähm, den sogenannten horizontalen Finanzausgleich, wo Re Reformen nur schwer vorstellbar sind, weil eben die finanzschwächeren Länder äh, keinesfalls zustimmen würden, wenn ihnen Transfers versagt bleiben, sodass ähm, wir gewisse Spannungsverhältnisse sehen zwischen dem Sozialstaat und dem Bundesstaatsprinzip. Ähm, durchaus ein recht harmonisches Verhältnis zwischen dem Sozialstaatsprinzip und dem Rechtsstaatsprinzip, dadurch, dass der Sozialstaat durch den Rechtsstaat abgesichert wird. Ähm, Spannungsverhältnisse ergeben sich dadurch, dass das Grundgesetz von Freiheit und Gleichheit spricht, also Freiheit durch die Grundrechte, Gleichheit in Artikel 3 des Grundgesetzes. Und in der Konklusion müsste man sagen, dass es eben höchstpolitisch ist, wie diese fünf bis sechs Staatsstrukturprinzipien in Einklang miteinander gebracht werden.